So, wir haben eine Strategie herausgefunden, die Strategie ist die ja, ja, <lacht> Go Team und Kapitel zu Ende. <lacht> ja, so geht es natürlich auch. Ne? Einfach 10.000 Geld ausgeben für einen Raketenwerfer. Sie können die Akte Tricer jetzt nachlesen. Gute Strategie, ne? Gut, ja! Wie, wie würde er denn eigentlich gehen? Also wenn man jetzt hab, kein Also ich habe nachgeguckt und laut Wikipedia muss man die ganzen Teile von ihm abschießen, bis er nur noch, ja. noch irgendwie einen Teil hat. Dann muss die Person, dann während er in diesen komischen. In diesem zustand ist wo irgendwie den seine ganzen Schwachpunkte hier offen sind ne? ja also während diesen punkt muss man mit dem flammenwerfer auf den drauf halten damit der länger in diesem modus ist also haben haben wir das falsch rum gemacht Ja. Ah, okay. also schwachpunkt ist einfach wird einfach nur verlängert wenn man mit einem Flammenwerfer drauf hält okay also ja <lacht> machen Aber wir weiter ja, versuchen wir das, das ganze Zeug einzusammeln, was noch irgendwie da ist. Ja, jetzt wird da wahrscheinlich sowieso nicht mehr da. Aber wir schauen uns wenigstens um. Lass uns ja. wesentlich umschauen. Ja. Machen sagen, Wir, wir einfach weiter. sagen, letzten ist Ja, okay, dann machen wir das hier einen neuen Partner. Direkt Ja. ich ja. <lacht> ja. Willkommen zu der Liebe 5. <lacht> ja, wir sind wieder da. Das war gerade der letzte Boss aus dem letzten Kapitel. Und ja. Mhm. ja wir wir machen, machen jetzt einfach weiter. weiter. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Nein. Der Party ist, ist sowieso schon verworren genug. Kapitel 5.3. Die Ouroboros Forschungseinrichtung. And so, oh, und alles ist hier weg. jetzt. man oh. ja. ja, vielleicht jetzt mal einsammeln sollen, egal. Klar, ja. oh, Zeit. So. Ich habe auch noch nie genau check, wie dieser Boss funktioniert, ich ehrlich bin. Weil das erste Spaghetti-Monster, das war ja ganz einfach. Aber das Spaghetti-Monster, das möchte ich auch nicht mehr essen. Das war überhaupt nicht al dente Nein. Das war viel zu versalzen. Achtung. 1 oh, auf 4. gute band mhm. ein marques ja. ich meine mutter oh. eine cd gekauft zu weihnachten von marques mm. der band ich weiß dass Marques. ich weiß, Marquez... ich, weiß. Ja. Ich, ich kenne marques ja weiß ich doch nicht konnte die nicht So, jetzt MG. werden terroristen platt gemacht auf der mg vorbei ich habe sie Eis nicht vergessen Läuft der eiskalt daran vorbei nein das habe ich nicht das war nur eine optische illusion Sammel das nicht sammelt nein, nein. Ja, Warte. Was soll ich damit? Was soll man denn mit dem mit dem Dreck? Hm. <lacht> oh ja, der Part ist auch interessant. Ich, ich hatte so wenig Energie, aber du hattest doch <lacht> solltest dich teilen. Hab ich ein Kraut. Warte. Nein, der ist runtergefallen. Ich will nicht looten. be kidding me oh, ja genau oder oh, ging wesentlich schneller dann als der erste stein der macht ah. kein stein der weisen So, oh, crap. Crap. <lacht> oh. so, der hat jetzt keinen Schritt mehr. fallen, danke schön. Ah, <lacht> oh Gott! Oh Gott, der hört! Stirb schneller! Keiner machen! Oh Gott! Och, ganz viel Zeug! Ganz oh. viel Zeug! Ohne Waffenkiste! Ohne Waffenkiste! nämlich ich keinen yep. ich habe und lass und ich habe überhaupt auch nehme ich an wahrscheinlich also frei Ach, du frei. schon am Hebel, hast du schon am hebel gezogen ja. Ja, schon wieder so dicker also, bleibt mal stehen ich habe da mal angehalten ja. Oh, jetzt hat der Plan gemacht. Man mach dich mal wieder an. Weil oh, ich jemand macht jetzt halt die ganze Zeit wieder an. Oh, oh, hi, na, bist du schon da? Wer, oh. hm. hat halt die ganze Zeit immer angemacht. Der da, da steht okay. einer. Oh, ihn um? ja. Hast du ihn umgebracht? Ja. Ich schicke dich mal rüber. Ich soll es machen? Okay. Oh. Wird schon gut gehen. Oh Gott. Oh, da waren welche. Jetzt nicht mehr. Oh, da kommen welche. Wollt mich doch oh. verarschen! So, mach mal Hebel an. da kann ich auch ich. überkommen. Ich habe hier gerade noch ein kleines Problem. So. Jetzt nicht mehr. Kannst du bitte die Magnum Munition mitnehmen? Ich habe keinen Platz mehr. Ich auch nicht. Oh. Äh, gib mir mal. So. <lacht> Immer noch. Nein. Ach, Moment. Ach, warte. Ja, wollte ich auch ganz mal. Kannst du mitnehmen? Oh, äh. So okay. Ah, mit der Taste kann ich also hier Gegenstände hin und her verschieben. Ah, okay. What? What? Oh, der hat einen Ketenwerfer. What the fuck? <lacht> auf den erledige ich mal als erstes. Verdammt, der ist hat. Oder auch nicht. Der hat einfach noch viel aus. Da geht er in die Knie. Er ist, er ist tot. <lacht> <lacht> Maschinengewehrmunition. Wuhu. Kann ich das, nicht mitnehmen. Wieso Munition? <lacht> Kann ich mitnehmen. Das ist das. Da hab ich schon wieder die Blendgranate zurückbekommen, ey. überziehen. Okay. Okay. Was war das denn? What did you do? Oh, ich habe ihn nur geschossen. What did you do? Nothing. Oh, mir wir noch? Oh Lob <lacht> läuft einfach zu in den. Ja. Hey, hey, na, na, wie geht's so? <lacht> oh. ich muss ja noch ich muss ja noch Schockstab mitnehmen. Mhm. <lacht> hey, ja. die denn hier drin, ne? ja. standen alle so perfekt. Ja, ne? Kein Platz. Oh, warte, Moment. Oh, eine Halskette. Oh, eine Halskette. Die ist bestimmt super. So. So Emotion. Mehr Emotion. Mehr Emotion. Ich glaub, die Schneiper nehme ich mit. Ja, halt. ich bin bereit. Jederzeit. Ja, ganz enorm. Ah, da hätte ich gerne. Ich hab auch. Äh, warte ich habe eine Idee. Na, ja. gib mir mal kurz, weiß nicht. Ich brauche mal kurz die Munition. Nur ganz. Dann kannst du dann gebe ich, ja. so. geb ich dir zurück. Ja. Und dann gebe ich dir eins. Das ist haben wir beide eins. So, jetzt nehmen wir noch mehr Sachen, müssen wir noch mal. Nein. <lacht> Nein. Wo immer es war. Wo ist sogar? Was bist du mal Ja. Oder hast sogar welche? Gib mir die Granate. Gib mir eine Granate. Gib mir Granate. Gib ich dir die besten Munition. Okay. Oh Gott, kommt jetzt nicht, äh, kommt jetzt nicht wieder für so eine riesige Kampfarena. Ja, vielleicht. mir hm. yeah. oh, Munition! ich kann sie nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. Ich auch nicht. Warte, ich habe eine Idee. Das ist so eine gute Kombination die Meisten. What? Oh jetzt aber Come on. So. Go. Wait. glaubst du wenn Leute online spielen tun die echt so damit irgendwie kommensieren so nein das ich ja. oh, Wait. Oh. Ah, jetzt Wait. kann Ich den linken Wait. Nehmen. Okay. Oh, warte, Ich <lacht> sehr, Warte, warte, warte, warte, warte ich drück. Oh. Ganz knapp im Augenblick noch gesehen. Ey. Juhu! Ha. Oh mein Gott, die Plattform dreht sich! Ja. Oh. Oh Gott, das ist ein absoluter Albtraum. Sniper. Ähm ja. Jupp. Ich habe mich dabei treffen können. So gut. <lacht> oh, durch Kotzer. Die anhalten. Was? schon getroffen. So, okay. Hm. Eigentlich brauchen wir ja nichts machen außer nur rumlaufen und überleben. Ja. Können die, können die sowieso okay. nicht. Hier, ich, ich renne im Kreis. Blah. Oh, wie schon wieder anhalten. It's stopped again. Wo oh, denn? Oh, auch gerade? Wo oh, denn? Vielleicht mal auf die Karte gucken. habe wird das angezeigt. <lacht> Irgendwo da. Ja. Da unten. Hab den gar nicht. So gar keiner. So, ich habe ihn getroffen. Okay. Los geht's, Herr Aufzug! Boah. Sag mal De Niro? Ja. Wird ja auch schon schlecht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin jetzt voll gut auf diesen. Aua, Aua. Oh, ich glaube wir sind da. Oh, hi, na. Sehr we Ah, nein. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Danke. ich habe dich. aua, aua, aua. Hold on. Oh, Mal ich meine, ich meine Kugel sicherer Wettbewerb ey. Nee. habe ich auch weggepackt, weil Spaghetti jetzt keine Kugeln schießen. Ja, oh, hier ist auch noch ein rotes Kraut. Ich kann es nicht mitnehmen. Oh, ich habe ein grünes gerade eingesammelt. Nee. Gut, Na. Warte, Moment. Warte, gib mir dein grünes Kraut. Manieren uh. ah. wir das, dann gehen wir weiter. Ja. Okay. Oder warte, ich glaube, wir sollten uns erst heilen. Na okay. Ich habe gar nicht den Sound gehört, ey. <lacht> <lacht> ich habe noch gehört. Ah, Speichern. Ich glaube. Ah, ich weiß, wo oh wir jetzt. Kommen jetzt nicht noch ein Bosskampf Kampf gegen. Oh, Nein, <lacht> anon noch nicht. Out, that okay. Das, das, wir nicht das, das Maybe in that Die ist von der Innenseite verriegelt. Rennen hier. Hm, hm, hm. Ding. So, wer geht da hoch? Du oder ich? Geh du hoch? Okay. gehe ich da hoch? Punkt. <lacht> Na gut. Das ist ein Pandel. Mm. Oh äh ich habe eine Brandgranate und ich traue mich auch sie zu benutzen. Irgendwie habe ich daneben gebaut. <lacht> <lacht> ja, wo ist die explodiert? Einer kommt zu dir, der irgendwie weglaufen. Oh einer bei der unten. Ja, ja, richter den aber. Mhm. Hast du deinen da oben auch schon platt gemacht? Ja. Sehr gut. Na, naja, mhm. da ist noch einer. Nein, ich hab den daneben. neben. Nur ein bisschen auf Abstand. Ein Hubbron. Ach, der ist runtergefallen. <lacht> Kann nichts mehr tun. Auf ja, den glaube ich. Äh. Ja. Kommt noch einer? La runter, Mann. sagt Zack. Zack du sag, sag. Ich habe keine Sniper-Munition mehr. Nein, er lebt noch. Der bin ich nicht. Der ist zu weit weg. granate was soll ich denn damit? Ja, was sollst du denn mit dem Dreck? Ich habe eine Brandgranate. Huda! Huda! Huda! Huda! Huda. Säuregranaten. <lacht> Säuregranate, ja, das ist was für ein Granatwerfer. Mal gucken ob da noch welche kommen. Kommen dann noch welche? Nächste ich seh' keine. Oh man. Warte, ich hör' doch was. Ich hör' doch was. Ah oh, da, da kommt, da, ja, da kommen noch welche hoch. <lacht> mal lieber ein bisschen weiter weg. Ich dich an! Oh, nur Geld, Mann. Oh, Musik zu wollen, Das ne? ja. so ist ein gutes Zeichen. Ja. Oh, mich mal wieder an. Da kommen sie. So, jetzt maschinen wir am Mund, wunderbar. Lass sie dich hoch! Ihr aber kommt hier nicht hoch. Muss mal schieben. Schieben. Schieb. Oh Gott, die sind oben. Drei Stück. Ich hey, hey, hey. hey, schieb da Schaden. Schieb schneller. Wie lange ist denn das hier noch? Ah, da kommt einer. Ich sehe den. Die kommen. Daneben. Ah. Alter, wie weit ist das hier noch? Da, oh, nein, nein, wo ich bin ich, bin. Oh, nein, ich kann da, machen kann da, machen, da, da, in seine Verriegelt. Ja, Ich auch gemacht. Also aufgemacht. Ja. Da oh, draußen ist einer. Oh. Oh. Da ist einer. Ja. Mich. Ah. Oh, ich hab meine Blendgranaten nicht mehr. Oh. Danke. Ohohohoho. F und V drücken von einen Salzen willst du mich auf Arm nehmen? Was soll ich ihn das machen? Ohohoho. Warte, warum muss ich nicht einfach das hier? Achtung! Da, da. So, jetzt mal da drinnen umschauen ja können, können wir uns bitte erstmal oben schauen. mag nur munition magnum munition ein kelch ein kelch erste ein hilfe spray habe ich auch extra nur für dich mitgenommen dankeschön warte moment es war Bisschen. Jetzt gehen wir weiter! Der hier oben war ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob hier oben noch was ist. Eine Kiste. Mit Gold. Und Kraut. Gold, Gold. Und Kraut. Hab kein rotes Kraut. Oben war ja Oh, die Level. Wissen du? Und hm. ja, thanks. Möcht ich mich wesentlich ein bisschen Schnippermunition habe? So. Sollen wir den Schatz sein? Welchen? Der da oben? Und ja. den, den wir sehen? Du meinst, ich getan. Das habe ich natürlich gesehen. Natürlich. war oh, mein schiff Das, so. das ist jetzt ein bisschen lustig. Kommt jetzt nicht noch ein Bosskampf. Oh ja. Ja, der Bosskampf gegen Exceller! Nee, nicht Excel. Siehst es Sieh's nicht? Dammit, das ist Batman. Fein. Nein, das ist natürlich nicht Batman. Es ist mit mir aus der Organisation 13 Ich kriegen da mal zwei. Wesker. Wesker, you are alive. <laughs> this is This is We last met at the Spencer estate, wasn't it? Mhm. Mm well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Mm -hmm. Us. So slow to catch on. I Jude. me oh. oh. Chris ich mehr ja, das ist eine Freundin von dir aber oh. 2 2 right kein Problem, ne? Mhm. Ihn einfach ab und dann war es dann, ne? sich auch Ach ja, genau. Können wir mhm. nicht. Wir sind sowas von tot. Ja. Oh, oh noch Ich habe drei Kräuter mit mir. Warum hast du drei Kräuter mit dir? Oder nee, nicht. Yo. Ich hab die Tür gefunden. Oh-oh. <lacht> <lacht> ich geh mal kurz. Alter! Aua! No <lacht> <lacht> <lacht> ich hab den roundhouse kick Macht Was? Meinst du, wir schaffen hier? Meinst du, wir schaffen es wirklich? Wesker zu besiegen? Ja, gut, das wir nicht. Aua. Aua. Ich meine, es ist Wesker. Ah, oh mein Gott, ich, ich werde von Jill beschossen. Was machst du denn? Wer bist du eigentlich? Hier bist du. und oh, das Wesker. Hi Wesker. Aua. Warum legst du dich überhaupt mit Wesker an? Oh, Wesker. Was hat keine Sopren-Arm mehr, oh mein Gott! Ja, ich hab hier den weg getreten vorhin. Ich hab nur grüne Kräuter. Komm mal mit mir, ich hab ne Waffe hier für uns. Nee nee nee nee nee nee das ist das sind wir gar nicht Hast du platz im inventar ja einen okay dann kommen hier hin there's no point in hiding <lacht> uh. so jetzt wollen wir weitermachen ja, jetzt machen wir weiter. wir weiter auf die Presse kriegen. <lacht> Und da ist er. Ey, hörst du mal auf, so Matrix-mäßig <lacht> Hörst du mal bitte auf! Auf damit, oder? Ja, der hat auch eine Kalle! Ich weiß. Au Ja. Oh, du hast ihn gekontert oder irgendwie was? Ja, ich, ich habe den gekontert. War aber auch nicht so einfach. <lacht> Alter. Hier. Oh war's. Ja. Ich muss auch nur eine. Ich muss nur A drücken. Ich muss wahrscheinlich wieder voll klobig kommen. Ja, ich muss F und V drücken bei denen. <lacht> Hold on! Oh Und fuck, das up. Jill! <lacht> ah, there you are. Tut mir leid, Jill! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das drohtes okay. Kraut! Ja, das drohtes Kraut! Ja, ich bin gerade beschäftigt, Das ist vorhin <lacht> hinter mir. Ich <lacht> versuche, die ganze Zeit zu treten. Oh Gott, ich bin wieder in der Mitte. Das ist irgendwie eher hin. Oh Gott, wir sind beide <lacht> bei mir. Lauf einfach weg! A pew, pew, pew! Warte mal, warte mal da, ich komme wieder zurück. Ah, there, you are. there you are. bist du gerade? Bist du noch da drin irgendwo? Ja, ich, ich bin noch hier oben. Ich hab grad das rote Kraut eingesammelt. Okay, ich komme Ah, <lacht> <lacht> oh, okay. Wesker geht weg. Ja. <lacht> äh. <lacht> Wesker! Und ja, es ist möglich, ihn zu besiegen, glaube ich. Ja, aber es ist auch schwer, ihn zu besiegen. Ja. Ich mein, man kann auch mit nem Raketwerfer auf den ballern, wenn ich mich ja. nicht mehr da okay, geht man glaube irgendwie weiß ich ein schatz oder so irgendwann aber ist so beim ersten spiel nie wirklich gedacht finde ich weil wir mal noch die magnum und so einsammeln ja ah. Hi Jill. Jill, aus dem Baum bist du so stark Snap out of it! Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Yeah. Come on, Jill! Get yourself together, wake up! Jill Valentine! Yeah. Jill. Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Lobenswert, aber futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. I've got watching Jill suffer. Wait, what did you do. to her? Ich nicht. Wenn ich mich nicht irre, ich meine schon. Also, ich meine, passt so. äh, ja, ja. <lacht> oh, <nein. lacht> äh, Moment, Moment, <lacht> ja. ja, oder so. Meinung, ich höre, ja, ja, ja, bitte schön, bitte schön, bitte schön. Ja, und unser Hauptaugenziel ist erstmal Jill. Ja. In dem Kampf hat sie ganz schön zugesetzt. Ich habe erst gedacht, du willst sie äh, killen. Ich hatte erst vor, vor gehabt, sie zu töten. Tatsächlich Ach. ja. Und zwar, ich habe mich hier noch ein bisschen um. Oh, oh. Gott, ich sehe nur wieder eine AP darunter gehen. It's me, Chris, komm, snap out of it. Ich will nicht. Bonk. Yeah. No, Stop this, Schrei lauter, Chris. Would you recognize me? Come <Ja>. Oh, &V natürlich. Ich musste immer wieder A drücken. Ja. Immer schön auf die Brust passen. Ja! Das sieht sehr falsch aus von meiner Perspektive. Es tut mir leid halt sie halt noch mal fest. Jill, ich Nein, wirst du nicht. verdrücken. Me. Me, <lacht> <lacht> oh, ich ich nicht. oh A und D. Oh, wieder. Okay. So, jetzt habe ah! nee, ich es. kann noch ein bisschen dauern. Ich wäsche die ganze Zeit ah, Mir tut der Daumen schon weh. Man kann das halt Ding auch abschießen, wenn ich mir die... Irre. Aber das ist ja, aber... halt halt's gefäßigt. ich will sie rausreißen. Ja, Oder kann ich das? Ja, ich kann auch. Oh look. Nein! Aua! Der hat sich befreit. Me, on, zum Heilen, ey. Ich hab sie! Oh, war well Oh, ja, oh. oh, muss ich nicht drücken. Das war ich habe eine Idee. Rennt Granate. Oh. Hat nichts gemacht. Oh. Oh. So, jetzt mach ich jetzt... zu anzugreifen, ey. Oh, die noch so ein bisschen. Oh. Ich glaub, ich kann langsam nicht mehr. Oh, nicht so sehr. Oh, oh, ein bisschen geklitscht aus gerade. Oh. oh. oh nein. Ich Oder? Siehen ziehen. ziehen ziehen oh, oh nicht 10 nein nicht so sehr 10 10 Wer? also mal ansprechen? ja. Oh, ich kann nicht mehr tanzen. Nein. Come on, snap it out of it. Au. Oh, nein. Ähm, ja. Oh oh, der blöde Timing gerade. Oh! oh. oh ich hab's auch getroffen. Nein! Wohl. Cool. Wir sind beide tot. Mann. Na gut. Das ist aber. mag also, nichts. Komm, komm mal. Schön sortieren <lacht> hier. Ja, aber trotzdem macht nichts. So 31.000 ich schätze. 31.000 durch Oh mein Gott, oh einunddreißigtausend schätze Weg damit. So, so ähm, äh, äh. erstmal tue ich mal, mal da noch Mach mal ein ich bisschen be Platz bei dir. Ich habe ich hab kraut und granaten für dich ja gibt mal das ja die granaten tue ich weg immer das kraut dann kann ich es direkt kombinieren okay, auch sauer. Ja. die haben ja waffen und so brauchen wir eigentlich nicht für den kampf nee, nicht wirklich zwar meine beiden westen mitnehmen also schießen brauchen wir jetzt nicht wirklich in den kampf ja aber wir brauchen halt heilung Kapazität 70. Kapazität 220. Verbessern. Kapazität 50. Ich, glaube, ich kann nur noch einmal die Kapazität erhöhen. Dann ist meine Pistole voll. Das mache ich aber jetzt nicht. Ich, könnte so, ich bin bereit. Ich bin Ach, mein Daumen, ey. weiß, mal, mein Schatz. Oh mein mein Schatz. Nach ja, wir sind ja fast tot. <lacht> oh ja. Some some some ich Bin sehr unsicher gerade. Aber right. <lacht> <lacht> <lacht> uh, Jill. So, wir können auch versuchen. Okay. Teil abzuschießen. Ja, wenn der am Boden liegt, aber nur oh. das ich einfacher. Oh. Oh. Oh. Oh. <lacht> so, so viel zu unseren AP. Ja, so viel dazu. So. ich glaube du musst mit der sprechen. er haben ja. wir die irgendwie am Boden hauen. da muss einer von uns auf das Ding schießen. Alter, die ist die ist voll schnell, ich kann sie gar nicht einholen. <lacht> Ja, oder was wir auch machen können wir können die festhalten und dann schießt einer auf der teil ja halt ja. fest ja ich habe mal getroffen und jetzt versuche ich es noch mal ab oh. so aber geht noch viel schneller <lacht> <lacht> so. Was ist denn? Oh, Ich hab die Beine vertreiben. Wenn wir in der gleichen Situation wie vorhin. Ja. Hör auf damit, Jill! Du bist nicht, nicht Spider-Man! Stop this! Jill, answer me! It's me, Chris! Oh. You me? <lacht> muss ja in ihrer Nähe sein. Don't do this, Jill! Ich hab' das Ding ab. Nein, nicht Ding. Hab ich ich habe versucht zu zählen. Reise da! Oh. Uh oh. Uh. Ja, das ist daneben Eben. Halt auf. Ich will nicht da, du gehst. Hör, du ich Hör, du gehst. Komm getroffen. Ja, ah, ah. komm mal her. Mit dem Ring Du do Tu es nicht, Jill. Hör auf, okay. Spider-Man zu sein. Oh nein, wir waren gar Mein Zug. Ziehen, komm. So viel kann er aber nicht mehr sein. hin. Aua, falsche Klappe. what Da! Ja, ist dir was im Hals stecken geblieben! Oh, Klasch. Ich werde mit Kopfschmerzen morgen aufhören. Ich hab oh, sie! Ja, ich hab's! Ja! Yeah. Jill, are you all right? Oh, Chris, I'm so sorry. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions, but God I was still aware. Oh, forgive me. I'm gonna be all right you do need to stop him we can't just leave you here you have to this is your only chance if Wesker succeeds Uroboros will be spread across the globe millions will die well, yeah but I'm all right you need to stop him Chris you're the only one who can before it's too late don't you trust your partner America. Yeah. Yeah. America. Bye, Jill. Here are only hope to survive this. Whew. die ganzen Schiffmissionen. Ja, da haben wir Wesker Schiff. Und da haben wir Wesker. Ist so ein cooler Charakter. Hm. Wie wieder aussieht, wie er seine Stimme einfach alles ey. Ja. Wieder ist wie so ja, Wesker, Wesker ist halt auch der Hauptbösewicht aus Resident Evil. Ja. Aus dem ersten Teil schon, Ja, yeah. nehme ich an. Ja. Weil oh. das ist ja mehr so ein Plot bist, glaube ich. Ne. Er hat halt, halt diese Sache überlebt. Sie können die Akte jill Valentine im Archiv einsehen. Cool. Mann, war ein harter Kampf. Oh ja. Ob wir sogar einmal dran gestorben sind. Ja. Weil, weil der Teil sich auch einfach nicht äh, rausziehen lassen wollte. Ja. Asche, ja, mal verbessern. Will meine, Sch Will meine Sniper verbessern? Hast du nicht das DLC jetzt gerade freigeschaltet auch? Das habe ich schon lange freigeschaltet. Das hat man doch schon direkt am Anfang freigeschaltet. Also, ich dachte, da bekommt man irgendwie eine Meldung. Nein. Ein also ich habe die Meldung bekommen. Ah, Komm, nur halt schon und ganz am Anfang, weil nach diesem Kapitel spielt eins der anderen DLCs nämlich. Mhm. Good. Aber da war es dann für diesen Part ne? ja und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Part, wo wir dann glaub, kapitel 6 anfangen. Ja, ja. es ja. fehlen auch glaube ich jetzt nur noch drei Kapitel halt ähm, 6-1 ja. und dann noch dann noch das Finale. Ja, aber die haben es auch in sich, wenn ich mit dir ich rede. weiß. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.